Heute möchte ich euch mal so richtig schön triggern, denn ich behaupte, es gibt eigentlich gar keinen Fachkräftemangel in Deutschland. Was genau ich damit meine, das erzähle ich euch gleich. Es vergeht ja kaum ein Tag, an dem wir nicht in den Nachrichten hören, dass wir einen riesigen Fachkräftemangel haben in Deutschland. Der Deutsche Pflegerat beispielsweise schätzt, dass uns dieses Jahr rund 500.000 Pflegekräfte fehlen. Die Bundesregierung ist da ein bisschen vorsichtiger und sagt, nee, nee, es sind nur 240.000. Der Lehrerverband schätzt, dass uns rund 40.000 Lehrkräfte fehlen. Da sagt aber das Kultusministerium, nee, nee, so viele sind es nicht, es sind wahrscheinlich nur so um die 12.000. Aber auch in vielen anderen Bereichen fehlen uns Fachkräfte, beispielsweise im Handwerk oder in der IT oder in der Erziehung. Was also treibt mich bei diesen ganzen Zahlen und Fakten zu der Aussage, dass wir in Deutschland eigentlich gar keinen Fachkräftemangel haben? Im Prinzip ist das ganz simpel, wenn wir uns anschauen, woher die Politik meint, dass dieser Fachkräftemangel kommt. Einerseits haben wir das Problem, dass sehr viele junge Menschen Abitur machen und danach studieren. Das heißt, es wird schwieriger für diese Menschen dann noch irgendwie einen beispielsweise handwerklichen Beruf zu ergreifen. Und ja, man hat in den letzten Jahrzehnten da viele Fehler gemacht, denn es hieß ja eigentlich schon immer, naja, nur wenn du studierst, dann wird aus dir was Richtiges und dann verdienst du genug Geld. Was so am Ende natürlich nicht stimmt. Das heißt, die Politik hätte eigentlich schon vor Jahrzehnten die Weichen stellen können, um Ausbildungsberufe beispielsweise attraktiver zu gestalten. Und dann gibt es noch einen ganz großen Erklärungsversuch für diesen aktuellen den Fachkräftemangel und der nennt sich Demografie bzw. demografischer Wandel. Mit Sicherheit kennt ihr alle diesen Begriff. Ich persönlich bin in den 90ern, 2000ern zur Schule gegangen. Dort habe ich gelernt, was Demografie bedeutet und auch, was der demografische Wandel ist bzw. dass wir in Deutschland immer älter werden. Die Gesellschaft wird immer älter, das heißt, natürlich fehlen dann irgendwann Arbeitskräfte. Aber jetzt nochmal zurück zum Punkt, ich war in den 90ern, 2000ern in der Schule. Das heißt, seit Jahrzehnten... Mindestens seit diesen Jahrzehnten weiß man, was auf uns zukommt. Und trotzdem hat es die Politik nicht geschafft, auch hier in Jahrzehnten etwas zu verändern, etwas zu verbessern. Denn das Schlimmste an der Politik weltweit ist doch einfach, dass sie alle höchstens reagieren, aber nie agieren. Eigentlich kann man jetzt sagen, jetzt haben wir den Salat, jahrzehntelang sind wir darauf zugesteuert, jetzt haben wir das große Problem und jetzt wird nach Lösungen gerungen. Aber dieser demografische Wandel ist tatsächlich nur die halbe Wahrheit. Und jetzt versucht man als Lösung, weil einem natürlich nach so vielen Jahrzehnten nichts anderes mehr einfällt und man schnell handeln muss, Menschen aus dem Ausland zu holen. Man holt sich also im Prinzip billige Arbeitskräfte, die dann hier schuften dürfen. Und natürlich holt man sie in erster Linie aus Ländern, die finanziell schlechter dastehen. Wenn man also beispielsweise Leute für die IT braucht, holt Holt man sie aus Indien. Wenn man beispielsweise Leute für die Pflege braucht, dann holt man sie einfach aus Polen oder Serbien. Und hier sind ja im Prinzip mehrere Denkfehler versteckt. Man tut nämlich so, als seien wir einfach zu wenig Menschen in diesem Land. Wir haben in diesem Land rund 83 Millionen Bürgerinnen und Bürger. 83 Millionen. Und in einem Land von 83 Millionen Menschen schaffen wir es offensichtlich nicht, unsere Grundbedürfnisse abzudecken. Also so etwas wie Erziehung, Bildung, Gesundheit, Pflege und so weiter. Und wenn man da jetzt scharf nachdenkt, dann kann doch da irgendwas nicht stimmen. Dann kann es doch nicht sein, dass wir angeblich alle so unglaublich alt geworden sind und nicht mehr arbeiten können. Da muss noch irgendwas anderes dahinter stecken. Denn interessanterweise haben ja nicht nur wir in Deutschland dieses Problem. Dieses Problem sehen wir eigentlich weltweit. Es wird also so getan, als hätten wir einen Menschenmangel und das bei 83 Millionen Menschen. Nein, wir sind nicht zu alt. Lasst euch das nicht einreden. Nein, wir müssen nicht noch länger arbeiten, um für Millionäre und Milliardäre da zu sein. Das brauchen wir nicht. Das ist absoluter Blödsinn. Wir sind nicht zu alt. Wir sind 83 Millionen und wir müssen dafür sorgen, dass, wie gesagt, die Grundbedürfnisse gestillt und gedeckt sind. Daher gibt es im Prinzip nur ein Problem, und zwar die Verteilung. Die Arbeit ist falsch verteilt, beziehungsweise wir haben, und das sage ich in vielen meiner Videos immer wieder, wir haben viel zu viele Bullshit-Jobs da draußen. Das ist das Grundproblem. Der heutige Turbokapitalismus ist das Problem. Unsere Wirtschaft ist das Problem. Das Problem ist, dass wir in einer Wirtschaft leben, die nur Produktion, Konsum, Produktion, Konsum kennt. Nichts anderes. Wir leben in einer Wirtschaft, die nur Profite und Wachstum und Wachstum und Wachstum kennt. Und das ist das grundsätzliche Problem und das will man offensichtlich nicht erkennen, vor allem die Politik will es nicht erkennen, denn es bräuchte hier größere Bewegungen, größere, fast schon Revolutionen, größere Umstürze in der Wirtschaft, damit sich hier etwas ändert. Aber nochmal ganz genau, was meine ich denn mit Bullshit-Jobs? Ganz einfach, wir produzieren da draußen jede Menge Bullshit-Produkte. Wir konsumieren diese Bullshit-Produkte. Um die Produktion dieser Bullshit-Produkte herum, gibt es jede Menge Bullshit-Jobs. Also Produkte, die wir nicht brauchen und Jobs, die wir nicht brauchen. Und jetzt haltet euch fest, ein ganz krasses Beispiel, was mir jetzt vor kurzem begegnet ist. Brookie. Ihr werdet sagen, hä? Ich erkläre es euch. Milka Brookie. Was hat das jetzt mit dem Fachkräftemangel zu tun? Ganz einfach. Brookie, das ist eine Mischung aus Brownie und Cookie. Es gibt also quasi eine neue Süßigkeit von Milka. Nochmal, hä, was hat das mit dem Fachkräftemangel zu tun? Ganz einfach, das ist so ein absolutes Bullshit-Produkt. Und daran hängen jede Menge Bullshit-Jobs. Denn irgendjemand muss sich dieses Produkt ausgedacht haben. Irgendjemand muss sich den Namen ausgedacht haben. Irgendjemand muss Texte dazu schreiben, muss Grafiken dazu entwerfen, muss ähm, Verpackungen dazu entwerfen, muss das Zeug irgendwie verschiffen muss, es muss ja auch produziert werden, irgendwie gebacken werden oder zusammengesetzt oder was auch immer. Da ist so viel Bullshit dran an diesem Produkt und so viele Bullshit-Jobs hängen dran und das müssen wir jetzt multiplizieren. Wir haben da draußen Millionen Produkte, Milliarden Produkte weltweit, die kein Mensch braucht, nach denen auch niemand geschrien hat. Und sie werden trotzdem produziert. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, nochmal zum Mitdenken. Menschen verbringen ihre Lebenszeit damit, solche Produkte zu entwerfen, andere Dinge um diese Produkte herum zu entwerfen, diese Produkte zu transportieren und, und, und. Menschen verbringen Lebenszeit mit so einem Bullshit, statt beispielsweise sich um ihre Familie zu kümmern, ihre Freunde zu kümmern oder tatsächlich einen Job anzunehmen, der unserer Gesellschaft etwas bringt, der der Menschheit etwas bringt. Wir haben da draußen nochmal Millionen und Abermillionen Bullshit-Jobs. Ein Beispiel dazu, da bin ich jetzt gerade sehr nah dran gewesen. Allein in Deutschland arbeitet rund eine halbe Million Menschen im Bereich Marketing. Das sind für mich die größten Bullshit-Jobs überhaupt. Niemand braucht diese Jobs. Wir als Menschen, wir als Menschheit, wir als Gesellschaft brauchen diese Jobs nicht. Nur diese verrückte, diese kranke, asoziale Wirtschaft, die braucht diese Jobs. Nein, auch wenn es diese Jobs nicht gäbe, würde nicht alles zusammenbrechen. Überhaupt nicht. Dann hätten wir wenigstens genügend Ärzte, genügend ähm, Fachkräfte in anderen Bereichen, Handwerkerinnen, Handwerker, Erzieher, Lehrer und so weiter, wenn es diese Bullshit-Jobs nicht gäbe. Das ist tatsächlich das große Problem. Nicht, dass wir immer älter werden. Das ist nicht das Problem. Nicht, dass wir in einem Land von 83 Millionen Menschen zu wenig Menschen sind. Das ist nicht das Problem. Das Problem sind die Bullshit-Jobs da draußen. Ich sage das immer wieder gerne in jedem Video, bis es jeder mal kapiert hat. Und jetzt sagt er natürlich, mein Gott, aber wir können doch nicht jetzt einfach hier die Jobs abschaffen, ähm, dann bricht doch alles zusammen. Oder wir können doch jetzt nicht die Leute zwingen, ähm, vom Marketing quasi jetzt irgendwie in die Pflege zu gehen. Nein, stopp, langsam. Darum geht es nicht. Das passiert auch nicht von heute auf morgen. Wir brauchen in unserer Gesellschaft eine grundlegend andere Denke. Wir brauchen eine andere Wirtschaft. Beispielsweise hätten wir ein bedingungsloses Grundeinkommen, dann bin ich mir sicher, dass ganz, ganz, ganz viele von diesen Bullshit-Jobs wegfallen würden, weil die Menschen dann nämlich nicht erstmal darüber nachdenken müssten, ähm, der Job, den ich gerne annehmen möchte, bringt er mir denn überhaupt genug Geld ein? Und dann wechselt man oft zu einem Job, den man vielleicht gar nicht machen möchte, aber machen muss am Ende, damit er genug Geld einbringt. Und solche Dinge, die passieren über Jahrzehnte, über Generationen hinweg. Und deswegen hätte man auch schon vor Jahrzehnten da etwas tun müssen. Also geht es nicht darum, von heute auf morgen quasi Jobs abzusägen und die Leute woanders reinzustecken. Nein, das ist eine große Aufgabe. Und diese Aufgabe wird eben nicht bewältigt, wenn man einfach Leute einwandern lässt, beziehungsweise sich irgendwie Leute ins Land holt und darauf hofft, dass alles besser wird. Und diese Bullshit-Jobs weiterhin bestehen bleiben und uns dadurch natürlich Arbeitskräfte fehlen. Also, deswegen sage ich jetzt, es gibt eigentlich gar keinen Fachkräftemangel, beziehungsweise, um genau zu sein, es gibt gar keinen Menschenmangel, uns fehlen keine Arbeitskräfte. Die sind alle da. Wir haben mehr als genug Arbeitskräfte. Wir sind 83 Millionen Menschen, verdammt nochmal. Wir haben mehr als genug Leute in diesem Land. Aber wir haben zu viele Bullshit-Jobs und zu viele Bullshit-Produkte. Das ist das Grundproblem und das muss endlich verstanden werden. Wir brauchen also eine andere Wirtschaft, eine Wirtschaft bzw. Eingriffe in die Wirtschaft, die die Wirtschaft regeln und dafür sorgen, dass zunächst einmal die sogenannten Grundbedürfnisse abgedeckt sind. Dass es genügend Ärztinnen und Ärzte gibt, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Handwerkerinnen, und Handwerker und so weiter. Wenn es davon genug gibt, wenn die Gesellschaft also dann läuft dann kann der Rest dazu kommen. Und ich finde es einfach schade, dass es, ja, wie ich es immer wieder sage in meinem Video, keine Vernunftinstanz gibt, niemanden, der vorher, bevor beispielsweise solche idiotischen Produkte wie der Brookie auf den Markt kommt, dass da niemand einschreitet und sagt, was ist denn das für ein Blödsinn, das ist absolute Ressourcenverschwendung, Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung, nichts anderes ist dieses Produkt, das ist nichts, was man irgendwie bräuchte. Außerdem, die Idiotie dahinter ist ja so wahnsinnig, ne? ähm, Brownie und Cookie, das gibt's doch beide schon. Dann steckt dir halt beides zusammen ins Maul, verdammt nochmal, und dann ist gut. Und dann braucht man diese Scheiße nicht. Und dann wundert man sich eben auf der anderen Seite, oh, warum fehlen uns da Arbeitskräfte? Na klar, wenn ich mit deinem Marketing die Eier schaukeln kann und weiß, ich kann um vier Feierabend machen, dann ist das natürlich was anderes, als wenn ich in der Pflege arbeite, wo sowieso genug Menschen fehlen, ich zehn, zwölf stunden schichten habe und am Wochenende arbeiten darf, ja, wofür entscheide ich mich dann wohl? Und es sind ja nicht nur Bullshit-Produkte, es sind ja auch beispielsweise Bullshit-Dienstleistungen, die problematisch sind. Und wir haben auch in Deutschland einen riesen Verwaltungsapparat, einen riesen Beamtenapparat. Auch da sind tausende Jobs absolut überflüssig. Ihr merkt, ich werde da richtig emotional bei dem Thema, weil einfach alle die Augen davor verschließen, was das wahre Problem ist, meiner Meinung nach zumindest. Und dann heißt es, ja gut, jetzt müssen wir halt Leute rankaren aus dem Ausland und dann hoffen wir, dass das dann irgendwann läuft und besser wird. Nein, das ist keine Lösung, verdammt nochmal, wir sind 83 Millionen Menschen und wenn 83 Millionen Menschen sich nicht um sich selbst kümmern können, dann läuft etwas schief und ich habe gerade aufgezeigt, was schief läuft. Wir haben hier genug Menschen, wir haben genug Arbeitskräfte und deswegen sage ich, wir haben im Prinzip gar keinen Fachkräftemangel. Das Problem ist eben, dass die Leute in die falschen Jobs geschickt wurden in den letzten Jahrzehnten. Und bitte, bitte, bitte, lasst euch nicht einreden, dass unsere Gesellschaft ähm, immer älter wird oder veraltert oder überaltert. So ein Blödsinn, das wird benutzt um uns auszubeuten, um uns zu sagen, ja gut, dann müsst ihr halt noch länger arbeiten. Na gut, dann müsst ihr halt 48 Stunden die Woche arbeiten und nicht 40. Das wird bewusst genutzt, um die Menschen auszubeuten. Dabei leben wir doch im reichsten Deutschland ever. Nur der Reichtum kommt halt nicht bei euch an, logischerweise, sondern bei den 1 bis 10 Prozent ganz da oben. Und würden wir noch mehr und noch länger arbeiten, dann würden wir nur für diese Gruppe arbeiten gehen. Wir brauchen also grundlegende Veränderungen, in der Wirtschaft, in diesem Turbokapitalismus. Und ich bin gespannt, ob sich da jemand rantraut oder ob wir in Zukunft tatsächlich irgendwie alle anderen Länder leer saugen und hier ähm, einfach eine Masse an Menschen irgendwie ansammeln, die dann für uns schuften geht, die da für uns arbeiten geht, weil wir zu dumm waren und es nicht hingekriegt haben, dass wir uns in einem Land nochmal von 83 Millionen anständig selbst versorgen können. So, und jetzt bin ich natürlich wieder auf eure Meinung gespannt. Wie steht ihr zum Thema Fachkräftemangel? Was sagt ihr dazu? Und an dieser Stelle sage ich immer, vielen Dank fürs Zusehen und bleibt weiterhin vernünftig.